Es ist sehr gut möglich für jeden Menschen, wenn man nur ein paar Dinge richtig macht, wie man sitzt, wie man steht, wie man atmet, wie man isst, wenn man sich nur um ein paar Dinge kümmert, ein einfacher Prozess, ist jeder Mensch in der Lage, sein ganzes Leben lang auf eine sehr energetische Weise zu leben. Ojas bedeutet, es ist eine nicht-physische Dimension von Energie. Wenn genügend Ojas um dich herumhängen, bist du gut geölt. Du wirst mit Leichtigkeit durch die Welt gehen. Du wirst sehen. Für manche Menschen ist der Weg durch diese Welt furchtbar schwer. Es gibt Menschen, die, egal wohin sie gehen, problemlos durchgehen. Kennst du das? Selbst bei dir, an einem bestimmten Tag, sieht es so aus, als würde die ganze Welt mit dir zusammenarbeiten. An einem anderen Tag scheint sich eine ganze Welt gegen dich zu stellen. Hast du das bemerkt? Wenn du genug Ojas erzeugst, dann wirst du problemlos durch die Welt gehen. Jetzt machst du Shambhavi. Wenn du es jeden Tag machst, wirst du Ojas entwickeln. Ein gewisses Maß an Ojas. Wobei du feststellen wirst, plötzlich scheint alles für dich leichter zu sein. Es passiert einfach. Wenn du genügend Ojas erzeugst, um jede Zelle im Körper damit zu umhüllen, nun, dann wirst du nicht nur gesund sein, sondern vor Gesundheit nur so strotzen. Es könnte den Alterungsprozess stark umkehren, was wir in vielerlei Hinsicht durch verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen belegt haben. Und medizinische Universitäten erfassen das. Aber vor allem bin ich der lebende Beweis. <lacht> Dass Gesundheit nichts ist, worüber du dir Sorgen machen musst. Gesundheit ist keine Art von Diagnose, die dir zeigt, dass du gesund bist, sondern eine Art, das Leben in einem überschwänglichen Gefühl der Ausgelassenheit zu führen. Also, Sauerstoff im Blut aufzubauen, ist eines der wichtigsten Dinge, denn wie gesund der Körper ist, wie einfach er sich revitalisiert, hängt von einem hohen Sauerstoffgehalt im Blut ab. Und diese Fähigkeit nimmt ab. Besonders Frauen müssen hier vorsichtig sein, denn aufgrund des biologischen Prozesses kann ihr Hämoglobingehalt sinken und ihre Fähigkeit, Sauerstoff im Blut zu transportieren, nimmt ab, was sie unnötig erschöpft, sie unintelligent aussehen lässt und ja, wenn die roten Blutkörperchen weniger werden, fühlst du dich dumm, weil nicht genügend Sauerstoff im Gehirn vorhanden ist und es nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, sowohl der Körper als auch das Gehirn. Um dem also vorzubeugen, ist eines der einfachsten Dinge, täglich ein wenig Honig in warmem Wasser zu konsumieren. Du wirst sehen, dass der RBC-Gehalt langsam ansteigt. Wenn mehr Sauerstoff im Blut ist, wirst du plötzlich einen Energieschub spüren. Plötzlich ist alles aktiv. Das Revitalisierungssystem im Körper läuft auf Hochtouren. Die toten Zellen werden schnell ersetzt. Das Maß an Trägheit, das du im Körper spürst, ist viel geringer. Das Maß an Trägheit, das du im Verstand spürst, ist viel geringer. Was bewirkt NIEM in deinem System? Nun, konkret ausgedrückt, eine Sache, die es sofort tun wird, ist, dass es deinen Verdauungstrakt sauber halten wird. In diesem Verdauungstrakt gibt es eine ganze Reihe von Mikroorganismen. Viele von ihnen haben sich mit uns angefreundet. Dank ihnen leben wir, dank ihnen können wir Nahrung verdauen. Viele, viele Funktionen im Körper laufen durch sie ab. Aber dennoch gibt es auch viele, die für uns schädlich sind. Die Einzigartigkeit von nim, besonders wenn es zusammen mit Kurkuma eingenommen wird, wenn diese beiden Dinge kombiniert werden, werden vor allem die Dinge, die für den Körper nicht notwendig sind, die Dinge, die dem Körper schaden können, jede Art von parasitärem Leben, das es gibt, all diese Dinge werden eliminiert. wie eine frische Brise halten. Er geht einfach vor dir her. Du musst ihn nicht mit dir mitschleppen. Wo immer du hingehst, er muss vor dir herschweben. Mit ein klein wenig Yoga-Praxis. Sehr wenig, sage ich. Kannst du ihn so beibehalten. Wenn du 20, 30 Minuten am Tag in dein Wohlbefinden investierst, kannst du das erreichen, wenn du einfach die richtige Art von Treibstoff einnimmst. Ich sage dir nicht, ist so oder ist so. Experimentiere einfach und schau, okay? Experimentiere einfach und schau. Wenn du heute Abend in Bett gehst, isst anstatt gekochtem Essen einfach Obst und schau. Morgen früh brauchst du keinen Wecker, du wirst vor dem Alarm aufwachen. Was du tun solltest, ist, fange heute mit 10% natürlichen Lebensmitteln an, Obst, Gemüse, was auch immer. Morgen mache es zu 20%, 30%. Auf diese Weise isst du in neun Tagen 100%. Dann bringst du es herunter. Bleib bei 100, wenn du irgendwelche körperlichen Beschwerden hast. Bleibe fünf bis sieben Tage dort. Wenn du ein gesunder Mensch bist, bleibe ein oder zwei Tage dabei und reduziere es dann jeden Tag um 10%. Bring es auf 50% herunter und bleib dort. Und dann schau, für die den meisten Menschen funktioniert das am besten. Wenn du etwas mehr oder weniger möchtest, kannst du es entsprechend anpassen. Das ist etwas, wo du deinen eigenen Rhythmus für dich selbst finden musst.